So, hallo nochmal. Ähm, willkommen zu den drupal erklärbär videos vom floh ähm, ihr seht im vergleich zu den anderen videos habe ich jetzt hier vorne schon die kamera hingestellt ich hoffe das passt mit dem abstand so halbwegs ähm, weil ich darf jetzt die andere kamera erklären ähm, und ja ich probiere es jetzt einfach mal ihr seht das schon ähm, die Grafik eingeblendet. Ich versuche jetzt einfach mal ähm, das ein bisschen geschickt zu machen, damit ihr ähm, nicht merkt, dass ich jetzt da die Kamera abbaue. Ähm, und zwar haben wir hier die Produktbilder vom Hersteller für die, für die Blackmagic ähm, Micro Studio, ne, wie heißt das? Ja, also für unsere kleine Kamera quasi. Die ist ungefähr so groß wie ein, wie ein Tischtennisball. Ähm, und ich lasse jetzt einfach mal schon direkt angeschlossen, wenn ich sie, wenn ich sie hole. Ähm, weil wenn ich sie abstecken würde, hätten wir auch keinen Ton mehr. Weil nämlich meine Funkstrecke fürs Mikrofon auch daran angeschlossen ist. Ähm, genau, was haben wir an dieser Kamera? so groß ist wie ein Tennisball. Ähm, wir haben hier wieder die Setknöpfe, also die, die Knöpfe im Grunde so ähnlich angebracht wie äh, bzw. vom Design her ähnlich wie beim Videomischer und auch beim Aufnahmegerät. Ähm, hier vorne der, der Objektivanschluss, was sehr cool ist, was wir leider so in unserem Setup nicht verwenden können, ist das Tallylight. Ähm, damit könnte man im Studio theoretisch sehen, wenn die Kamera gerade aktiv ist und ähm, genau hier drüben ist ein Aufnahmeknopf ein der HDMI-Ausgang den wir verwenden und die, der Anschluss für die Kabelpeitsche ähm, der wird jetzt in unserem Setup tatsächlich nur verwendet ähm, damit wir der Kamera Strom geben ähm, was man aber auch machen kann ist dass man einen, einen handelsüblichen Canon LP6N Akku heißt er glaube ich anstecken kann sprich ähm, Wer eine Canon-Spielereflexkamera hat, äh, kann einfach die, äh, den Akku verwenden und kann ihn direkt hinten anstecken und, und die Kamera auch mobil verwenden. Das ähm, ist zum Beispiel dafür da, ähm, dass, man, ähm, dass man das Gerät zum Beispiel an einer Drohne verwendet oder an einem Gimbal. Genau. So, und jetzt kann ich mal ganz kurz ähm, überblenden auf die kamera wieder zurück äh, sprich ihr habt jetzt mich hier von unten etwas unscharf ähm, auch weil ich als objektiv genau ich könnte gleich noch das objektiv erzählen ähm, gehen wir noch mal zurück auf äh, moment gehen wir noch mal zurück auf den rechner das ist das objektiv das angeschlossen ist noch mal kurz drauf schauen ähm, ja, das schaut ungefähr so aus. Also nicht, nicht ganz gleich, aber äh, in etwa so. Ähm, das ist ein 35 bis 100 mm Objektiv. Ähm, der Nachteil ist jetzt tatsächlich, dass ähm, die Kamera einen Kopffaktor von 2,8 hat. Das heißt, die 35 bis 100 mm sind eigentlich an der Kamera keine 35 bis 100 mm, sondern ca. 98 bis ähm, 280 mm. Dementsprechend, äh, wenn ich jetzt die Kamera eben... Ähm, direkt vor mir habe, also jetzt im Abstand von ungefähr 40 cm, sieht man schon, wie extrem gesummt das Bild ist. Wenn ich jetzt ähm, noch reinzoome, dann, ja, also bei 40 cm kann man dann schon nicht in die Nase, eigentlich wollte ich das Auge erwischen, aber ja, mit Scharfstellen ist halt auf die Entfernung nicht mehr viel. Genau, ähm, blende ich mal über auf die andere Kamera, die jetzt vor mir steht. So damit ich euch kurz zeigen kann, wie das Ganze aussieht. Und spiegelverkehrt wird auch schwierig. Wie gesagt, hier, das ist meine mein, mein private, ähm, private Funkstrecke für, für Video. Äh, für Audio. Ähm, ist eigentlich ein ganz cooles Teil. Hat halt den Vorteil, dass man es auf äh, einem Blitzschuh von Kameras anstecken kann. Und es ähm, ist digital. Und ich kann auf die also ich kann zum Beispiel auf die Entfernung den, das Mikrofon stumm schalten und habe insgesamt acht Kanäle. Ähm, für den Preis eigentlich eine ganz nette Geschichte. So, aber es geht ja eigentlich um die Kamera. Und da erkläre ich auch nochmal ganz kurz, was wir hier haben. Auf der einen Seite, die eigentlich weniger oft verwendet wird, äh, eben ein 3,5 mm Klinkereingang, über den ich gerade reingehen kann, und einen normalen SD-Karten-Port. Äh, auf dem man eben direkt aufzeichnen könnte mit der Kamera. Ähm, unten dran ist gerade mein, mein, ähm, na, meine Adapterplatte vom, vom Stativ. Die mache ich mal ganz kurz ab, um dann die tatsächliche Größe zu zeigen. So, und was man hier auf der Unterseite eben hat, sind äh, insgesamt drei Anschlüsse für, für die Montage. Was eigentlich auch ganz schön ist, theoretisch könnte man da auch natürlich Zubehör anschließen. Ähm, hier unten ist auch ein, ähm, äh, ein USB-Port, ähm, der wird aber, soweit ich weiß, nur für Software-Updates verwendet, was man aber glaube ich auch, ja genau, es geht doch nur über USB. Ähm, hier auf der Seite, schon auf dem Bild gerade gesehen, einmal die Kabelpeitsche, ähm, da bin ich und angeschlossen ist momentan nur ein einziges Kabel davon und zwar eben der Stromanschluss. Alternativ wäre es eben möglich, hier hinten auch den, den Batterieanschluss zu verwenden. Und ähm, ja, die Anschlüsse sind alle beschriftet. Das heißt, wir haben hier einmal einen S-Bus-Anschluss und diverse Servo-Anschlüsse. Die sind dafür da, dass man ähm, dass man Funk, ja, Geräte per Funk, ähm, äh, nee, Schmarrn, dass man umgekehrt. Man kann ein Funkservo quasi aus dem Modellbaubereich anschließen und kann dann die Funktion der Kamera steuern. Also zum Beispiel Scharfstellen, die Blende verändern äh, etc. Dazu muss man dann, also wenn ich es richtig verstanden habe, dazu schließt man dann hier quasi diese hier. Schauen wir mal, ist da noch einer dabei? Ne, das sind die. Schließt man quasi die Anschlüsse an einen äh, Funkempfänger an. So, dann haben wir hier einen Composite Video Referenzausgang. Der ist relativ wichtig, wenn man einen kleinen Monitor hat und ähm, dann schon mal scharf stellen möchte. Das Problem ist nämlich, diese Kamera hat keinen Monitor eingebaut. Ähm, wir haben uns jetzt damit beholfen, dass wir quasi ähm, die, das Videobild vom, vom Monitor, also von unserem Referenzmonitor genommen haben, der, den wir quasi hier Mischer haben. Schauen wir mal, kriege ich den drauf? Halbwegs also quasi das Bild hier hier unten ist das ja, das ist das. genau das ist ein bisschen zu dunkel ähm, aber das haben wir quasi mal verwendet um dann zu schauen ähm, sind wir sind wir scharf oder nicht und haben dann auf die Entfernung Handzeichen gegeben ähm, ist ein bisschen umständlich tatsächlich deswegen ähm, eigentlich ganz schön wenn man einen kleinen Monitor hat aber das kann man natürlich auch mit dem HDMI-Ausgang machen ähm, dann haben wir einen LAN C Port ähm, der ist für, für Handfernbedienungen ähm, und wieder den Referenzeingang, den haben wir auch schon gesehen gehabt am, am Hyperdeck und wie schon erwähnt den 12 Volt Stromanschluss. Genau, ähm, wir haben äh, das Objektiv, zum einen eben die, äh, die Einstellung für die Brennweite zwischen 35 und 100 mm, so muss ich ja genau zwischen 100 und 35 mm äh, und hier oben den Ring für, für die Schärfe und ich glaube das hier müsste ein Still Bildstabilisator sein ähm, und man kann das Objektiv entfernen, indem man den, äh, die Arretierung hier drückt, also den Arretierknopf, man kann dann die abnehmen und da drin ist dann auch direkt der Bildsensor, deswegen wäre es ganz großartig, wenn man das nicht einfach offen liegen lässt, sondern äh, den mitgelieferten äh, Deckel dann direkt wieder drauf macht Sprich, für den Transport dass das ist auch nicht, nicht miteinander verbunden, sondern ähm, den Deckel, der da drauf ist, auch auf der Gegenseite und auch natürlich der, der vorne auf dem Objektiv ist. Ähm, natürlich bitte aufbewahren und, und dann nach dem Benutzen auch wieder draufsetzen. Ähm, hier oben sieht man auch nochmal eine, eine kleine ähm, ja, ein Gewinde, damit man nochmal Zubehör festschrauben kann. Sprich, wenn ich den richtigen Schuh gehabt hätte, dann hätte ich natürlich das auch hier oben draufschrauben können hätte wesentlich schöner ausgesehen und würde natürlich auch den stecker ein bisschen entlasten so jetzt gehen wir ein bisschen in die tiefe mit der kamera und zwar schalten wir wieder um genau hier ist er auf die kamera hier haben wir einen, einen von meinen ähm, von meinen scheinwerfern also von den reflektoren damit man mich auch sieht damit es hell genug ist und wie man jetzt sieht ich bin habe es geschafft dass ich den mit der hand scharf stelle einfach weil ich ähm, weil ich eben im Referenzmonitor hier unten, ich gehe nochmal drauf, also ihr werdet das nicht scharf sehen, hier, ähm, weil ich da eben das Bild natürlich während, während der Aufnahme die ganze Zeit betrachte und schon ein bisschen kontrolliere, was mache ich eigentlich. So, ich drücke jetzt einfach mal den Menüknopf, also ich gehe hier rüber nochmal auf, auf die Kamera. Ich klicke jetzt hier unten auf, der zweite von unten ist der Menüknopf und ähm, dann geht das Menü an in der Kamera. Und wie man schon sieht, huch, da ist ja einiges grau und äh, ich habe da auf einmal ein Zebra. Ähm, das sind zwei ganz coole Tools, die das Menü bereitstellt, die man auch wie man hier sieht, bin ich gerade im, im Menü Monitoring. Ähm, normalerweise, wenn man die Kamera einstellt, dann ist er auf Kamera und wenn man hier rüber geht auf Monitoring, dann hat man quasi auch diese, Moment, das wollte ich nicht. So, dann hat man diese dieses HDMI-Overlays, das schalte ich mal wieder ein, wenn ich aus dem Menü rausgehe, dann habe ich hier direkt alles, was ich, was ich eben eingestellt habe, was mir angezeigt werden soll, wenn ich, ähm, wenn ich dieses Overlay anhabe. So, und da wird mir eben angezeigt, ähm, ich probiere es mit dem Finger, also hier oben quasi, äh, dass keine SD-Karte eingelegt ist und dass äh, der Aufnahmemodus sd gerade ausgewählt ist, ähm, genau, wenn ich die Hand davor tue, ähm, sieht man ein kleines Histogramm, das stellt eben da? ist gerade überbelichtet, unterbelichtet. Also, wie sind die, die Bildeinstellungen für die Helligkeit? Ähm, AC müsste sein, dass, dass gerade also die externe Spannungsversorgung äh, angesteckt ist. Die 5000K sind ähm, äh, ist mit. Also, WB ist, ist der. Äh, dass ein automatischer Weißabgleich, glaube ich, gemacht ist. Ah, nee, WB ist, ist grundsätzlich der Weißabgleich. Die White Balance heißt das und ich habe auf 5000 Kelvin eingestellt, weil ich eben diese, diese Leuchten verwende, die theoretisch 5000 Kelvin haben und deswegen habe ich dann auch einen relativ natürlichen Look. Ähm, es ist momentan die ähm, also ISO 800 eingestellt, das heißt, ähm, dass die Lichtempfindlichkeit Dadurch kriegen wir ein relativ helles Bild, auch wenn es ein etwas dunkler ist und ähm, es ist noch nicht wirklich griselig. Also wenn man den Wert zu hoch einstellt, dann fängt das Bild an und sollte Pixelrauschen verursachen in den schwarzen Bereichen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dann haben wir äh, eine Anzeige mit, der, mit einer Zeit hier unten, die momentan nicht läuft, weil eben keine äh, Aufnahme läuft. Die Blende ist auf 5,6 eingestellt, das ist hier der Wert A. Den könnte man theoretisch auch nochmal noch mal deutlich, ja ich muss jetzt sagen höher einstellen. Also ein kleinerer Wert ist eine, eine größere Blende, weil die Blende dann quasi aufmacht und mehr Licht reinlässt. Dadurch wird aber auch der scharfe Bereich geringer. Die 60 Grad sind mir gerade kein Begriff, aber die Frames pro Sekunde sind auf 50 eingestellt. Ganz hier drüben auf der Seite. Und was man wieder sieht, ist der Pegel vom Eingangssignal, weil ich gehe ja wie gesagt mit dem Funkempfänger direkt in die Kamera rein. So, jetzt aber natürlich noch das. Ach genau, und ähm, was wir hier haben, sind eben außenrum so Bildrahmen, dass man schon ungefähr sehen kann, ähm, ist das Bild harmonisch, ist alles drin. Ähm, also so, damit man schon den Bildausschnitt ein bisschen passender äh, auswählen kann. Was jetzt aber auch ganz spannend ist, Warum habe ich ein Zebra und warum ist das da grün? Ähm, das Grüne ist das tatsächlich Interessantere und zwar ähm, ist das der Bereich, der scharf gestellt ist. Sprich, wenn ich jetzt die Schärfe verändere, dann ähm, geht das Grüne weg und sobald ich aber wieder scharf stelle, sieht man, ah, okay, jetzt ist eigentlich schön scharf gestellt der, der Reflektor und wenn ich noch weiter drehe, dann ist es wieder weg. Ich mache das mal gerade hier drüben mit, schauen wir mal, mit dem Terrarium wieder. Sprich, die Pflanze ist gerade scharf dahinter. Jetzt wird das Stativ vorne auch scharf. Und wie gesagt, dadurch, dass, ähm, genau, jetzt ist es vorne noch, noch das Stativ, aber hinten die pflanze schon nicht mehr. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiges Tool, um äh, ja, ohne sich auf sein Auge verlassen zu müssen, ähm, damit man die Kamera eben scharf stellen kann und dann spricht man stellt sich einen dahin wo der Speaker später stehen wird und sagt so, du stellst dich da kurz hin, ich stelle die Kamera scharf und wenn ich damit fertig bin, dann äh, kann man die Overlays wieder ausschalten. Ähm, und das mit den Zebras, jetzt haben wir mal draußen, das ist es gerade hell ähm, und die Zebras zeigen tatsächlich was es überbelichtet, sprich ähm, das ist zu sonnig und wenn ich jetzt hierher gehe und die Kamera dunkler einstelle im Menü, schauen wir mal, wie das ging. Ich glaube hier. Und ähm, genau, wir können mal den, den ISO-Wert einfach ein Stück runtersetzen Also zum Beispiel bei 1600, also bei 200, dann sieht man, dass der Bereich kleiner wird. Und wenn ich hier wieder auf 800 gehe oder sogar auf 1600, dann, dann wird eben mehr Zebrastreifen angezeigt. Weil die belichtung einfach viel zu hoch wird genau und ah, hier sieht man auch shutter angel 60 da waren halt, da waren die 60 grad die ich gerade nicht gesehen hatte ich glaube wir hatten herausgefunden dass ähm, dass dieser shutter angel tatsächlich die äh, die blende steuert warum sie warum auch immer sie da nicht die die blende dann schon hingeschrieben haben Sprich, jetzt mache ich die Blende gerade immer weiter zu und jetzt wäre sie ganz offen. Also es müssten, bei 360 Grad müsste das theoretisch eine Blende von 2 sein, glaube ich. 2,8 Genau, das heißt, das Bild wäre damit nochmal noch mal einen Tacken heller, aber der Bereich, den, den man scharfstellen kann, wird dadurch auch kleiner. Das ist so ein bisschen leerer aus der Optik. So, ich stelle den ähm, halt... Ich stelle den Wert wieder zurück auf die 60 Grad. Beziehungsweise, ah, wir können mal einfach hier ähm, die 360 Grad nochmal einstellen. Und dann, wenn wir zurück sind im normalen Bild, nee, das war die Blende nicht. <lacht> ah, hat er wieder Blödsinn erzählt, der Flug. Also nochmal rein ins Menü, Kamera, welches war's? Man weiß es nicht. Ähm, ah, ich glaube, man musste hier noch. Ähm, genau, jetzt habe ich eine Blende von 14, 16. Ah, genau, jetzt ist automatisch eingestellt. Man sieht, wie hier unten der Wert. Na, wo ist er? Da ist er. Wie er eben verstellt wird. Also gehen wir nochmal ins Menü. Er hat es eingestellt eben, dass Iris und Shutter ähm, den, den, äh, die Blende bestimmt. Und halt und das ist tatsächlich so ein Nachteil hier mit dem Bedienen. Die Knöpfe sind relativ klein und deswegen ähm, drückt man auch gerne mal den falschen Knopf. Jetzt machen wir mal nur Shutter. Jetzt oh, halbte bei 4.8. Ja, aber im Idealfall kommt die Kamera tatsächlich schon so, wie sie, wie sie eingestellt sein sollte. Unter diesem Video ähm, werden wir noch die richtigen, äh, die richtigen Einstellungen posten. Schauen wir mal das ist ausgekraut, weil hier automatisch eingestellt ist. Machen wir manuellen Trigger. Gut. Also manueller Trigger 4,8. Warum man jetzt nicht wieder auf die 5,6 zurückgeht, man weiß es nicht. Aber äh, ich denke, da werden, vielleicht werden auch Screenshots mit dem, dem Set beigelegt. Macht das Ganze einfacher. Genau, ähm, in den Audio-Settings muss man normalerweise nichts einstellen, die wir hier haben, äh, weil eigentlich kein Mikrofon angesteckt sein sollte. Das wird ja im Regelfall direkt dann an, an das Set angeschlossen. Ähm, beim Monitoring geht es wie gesagt nur darum, dass die Overlays ein- und ausgeschalten werden, sprich die kann ich jetzt wieder ausschalten. Und ähm, ja, für den Bereich, halt, für den Bereich Setup ähm, ist eigentlich auch nur rudimentär für, ähm, für ein Setup mit ganz vielen Kameras, dass man die unterscheiden kann. Und das Remote ist eben für die Funkfernbedienung, die man sich dann quasi selbst bauen kann. So, eigentlich hatte ich das abgeschalten, dachte ich, das Overlay, aber wie gesagt, die Knöpfe sind klein. So, off, raus, Kamera wieder wieder clean, das Signal. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich quasi... Wieder, ähm, wo switche ich hin, wo switche ich hin, switche ich kurz dahin zack, zack, zack. Also hier nochmal die Kamera. Ähm, in der Handhabung relativ easy, ähm, wenn man weiß, was man zu tun hat. Ähm, dafür auch eben jetzt hier dieses Video. Ähm, das ist ist denke ich mal eher wichtig, dass man die Kamera einstellt als kurzes Fazit, ähm, sprich einmal kurz im Menü das, äh, also das Menü anmachen, dadurch werden ja auch schon die Zebrastreifen und, äh, und eben der Fokusbereich dargestellt ähm, und man muss im Regelfall eigentlich nicht in die anderen Menüs mit hineingehen, sprich äh, eigentlich sollten die Kameras schon korrekt voreingestellt sein. So dass man nichts weiter tun muss, als äh, eben einmal scharf stellen. Das Scharfstellen, wie gesagt, am idealsten, wenn man einen Monitor hat, der entweder einen Composite-Anschluss äh, hat oder, ähm, oder eben mit zwei Personen, wovon einer dann am, am Videomischer steht und, ähm, und dann eben Handzeichen gibt, scharf, unscharf. Ähm, das funktioniert eigentlich relativ gut. Und genau, das, was ich jetzt quasi mache, jetzt switche ich mal rüber auf, auf das Bild wieder. Ähm, mit dem Knopf. So, da seht ihr schon, also ich stehe jetzt quasi hier, wo ich auch gerade saß, und man sieht hier, wie, wie der Bereich unscharf ist und der Bildausschnitt stimmt auch nicht mehr ganz. Sprich, ich gehe jetzt einmal hierher und ähm, gehe in das Menü. Und jetzt wird der Schärfebereich schon wieder dargestellt. Jetzt mache ich natürlich erstmal den Bildausschnitt wieder richtig, indem ich das Stativ ein bisschen drehe. Ist auch interessant, wie sich, wie sich das jetzt verstellt. Achso, ha, ich weiß warum es nicht mehr stimmt. Ich hatte die, äh, die Brennweite aus Versehen auf 50 mm. So, jetzt muss ich aber hier quasi wieder das ein Stück mit aufnehmen. Und man sieht jetzt quasi auch hier unten dass ich hier äh, das als, als Referenzbild verwende, um zu sehen, ähm, bin ich scharf oder nicht. Also man sieht die grünen Streifen drin. So, jetzt extrem grün. Weniger. So, das heißt, ich stelle mir das Stativ wieder so hin, habe hier ungefähr, habe mir vorne da das Case als, als Trennlinie genommen, sehe, dass die Couch hinten grün ist und sehe auch, dass der Bereich grün ist. Sprich, wenn ich mich hinsetze, habe ich wieder mich scharf, weil ich sitze an diesem Punkt ungefähr und habe auch das, was ich effektiv zeigen will: Grün ähm, das ist jetzt nichts überbelichtet, sprich, ich, ähm, ähm, ich habe keine, keine Zebras da. So, und das, was ich dann eigentlich wieder mache, ist, dass ich ins Menü gehe, also beziehungsweise aus dem Menü raus, habe das Bild, was ich, was ich auch so habe und Ach genau, drehen wir den Monitor wieder rüber, damit ich mich sehen kann. Und ich ähm, sehe aber schon, ich glaube, ich bin ein bisschen heller als gerade. Ich glaube, ähm, das ist tatsächlich jetzt der Unterschied mit, äh, ähm, mit 4,8 waren es, glaube ich, anstatt 5,6 ähm, in der Blende. Und dementsprechend ist das Bild jetzt ein bisschen heller, ein bisschen fader. Ja, aber ähm, zeigt so ein bisschen, so funktioniert die Kamera. Ähm, so stellt man die ein, im Menü eben ein bisschen umstellen, also einmal das Menü einschalten quasi, ähm, scharf stellen, ähm, wie genau die Blende noch, noch eingestellt wird. Ähm, ja, nachdem dieses Video jetzt schon 25 Minuten fast hat, ähm, zeige ich wann anderes weil ja man sieht schon, also Kamera einstellen ist, ist ähm, ein bisschen aufwendiger als, als der Rest, was aber tatsächlich, also das, Bedienen des Videomischers ist dann nochmal noch mal eine klasse Höhe, aber also die Kamera verstehen und einstellen ähm, ja, ist dezent Aufwand, <lacht> wenn man es so sagen will. Genau, soll bis hierher auch genug sein. Vielleicht mache ich davon nochmal noch mal eine, eine Kurzfassung, die nicht 25 Minuten lang ist. Mal sehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hoffe Ihr kommt noch mit und habt noch Spaß an weiteren Videos.